Guten Tag, mein Name ist Ralf Müller. Ich arbeite bei Studium Digitale der zentralen E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt. In diesem Video möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick zu unserem Qualifizierungsprogramm zum Einsatz digitaler Medien in der Lehre geben. Wir möchten mit unserem Angebot Hochschullehrende, Lehrerinnen und Lehrer sowie alle, die mit der Gestaltung und Durchführung von Weiterbildungsprozessen befasst sind, ermutigen und befähigen, digitale Medien sinnvoll einzusetzen. Unser Programm gliedert sich in Grundlagenmodule und Wahlmodule. Es wird zum größten Teil in einem Blended Learning Szenario durchgeführt, das heißt in einer Kombination aus Online und Präsenzlernen. In den Grundlagenmodulen geben wir Ihnen ein breit angelegtes Überblickswissen, wie Sie digitale Medien in Ihr pädagogisches Handeln einbauen können. Dieses Wissen können Sie in den Wahlmodulen Medienproduktion, Methoden im E-Learning und Lernplattformen erweitern und vertiefen. Mit den Wahlmodulen Medienproduktion lernen Sie in Praxisworkshops Gestaltungsschritte und Techniken zur Produktion digitaler Lernmedien. Dazu gehören zum Beispiel die Erstellung von Lernprogrammen mit Autorentools, Aufzeichnung von Lehr- und Erklärvideos oder auch den Einsatz von Open Educational Resources. Die Wahlmodule im Bereich Methoden im E-Learning geben Ihnen praktische Beispiele zu Hörsaalabfragen mit Audience-Response-Systemen, Betreuung von Online-Phasen im Virtual Classroom oder dem Einsatz des Flipped Classroom-Szenarios. In den Wahlmodulen zu Lernplattformen zeigen wir Ihnen, wie Sie in Moodle virtuelle Lernräume einrichten können oder mit Web 2.0-Tools wie Wikis oder Messengers unterrichten können. Wie lernen Sie nun in unseren Workshops? Die meisten Workshops werden mit einer Online-Phase eingeleitet. In dieser Zeit erhalten Sie vorbereitende Aufgabenstellungen zur Bearbeitung. Die Online-Phase beginnt in der Regel zwei Wochen vor dem Präsenztermin. Sie erkennen die obligatorische Online-Phase in unserem Programmheft an dem roten Zeichen. Sie werden dabei über die Lernplattform Olad begleitet. Falls Sie nicht schon einen Zugang haben, werden wir Ihnen diesen über das Hochschulrechenzentrum einrichten lassen. So sind Sie immer gut vorbereitet und können den Präsenztag mit seinen Übungen, Gruppenarbeiten und Vorträgen starten.